Willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt So, ich bin wieder da Äh, es kam jetzt ein paar Terraria folgen Aber das hoffentlich stört niemanden Weil ich eh nicht geguckt bin Nein, Spaß Äh, hier war letztens die Kneippensteckerei Wir fangen direkt mal an Ich will keine Zeit verlieren Letzte Folge war hier nur Gewinn am Spielen Und jetzt will ich Und die sind wieder da Hi Leute Ich hoffe du machst nichts Ich hoffe du applaudierst nur so Weil ich halt eine echt sexy aussehe So Äh, was müssen wir überhaupt tun? Map äh uh, Flieder und Stachelbeeren fragen den Nilfka danach nach Da oben? Warum musste ich nochmal da oben hin? Egal, wir reiten einfach mal da oben hin. Mal gucken. Wo ist Blitze? Das ist Blitze. Langsam. Okay. Du hast ein Dach über Kopf. Komm schon! Äh, ble bleib, bleib bitte bleib, bleib, nicht überlegen. Haben Sie die Oh Gott. Okay, jetzt funktioniert So. Mach langsam. Wir reiten einfach mal zum nächsten Punkt. Ja, ja, und du sollst dich Ich heiße jetzt Derva. d e r v a Alles klar. M hier trinkt, dann fällt oh, er Leute, ihr macht mich gerade fertig. Hier reden viel zu viele Leute. Ich bin gerade aufgestanden. Warte, auch immer kriege ich hier fün Erfalt. fünf Stimmen reingeballert. <lacht> okay. Äh, Anschlagbretter. Gerald weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wenn man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräuleine eine Not, Kaufleute mit seltsamen Waren. Nester, mit, Nester voller Monster. Alles klar. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Okay, da werde ich eh nochmal extra gucken müssen. Jetzt werde ich erstmal trotzdem weiterreiten. Dankeschön. Kannst du springen? Natürlich kannst du nicht springen. Jetzt muss ich außen rumreiten. reiten. Plötzlich, was kannst du eigentlich? Mach jetzt. Was sagst du da? Ey, ich kann nicht mal durch. Weiter so, Plätze. Ich kann nicht mal durch Gras rennen oder was. Okay, jetzt aber. So, schaffen wir. Sieht ganz nett aus. Da ist eine Quest drin, da kann ich ja gleich vielleicht mal vorbeigucken. Aber jetzt machen wir erstmal die Hauptquest weiter. Ich weiß nicht, ob ich die Frau umrenne. Natürlich renne ich sie um. Was denn sonst? Ich drücke halt, halt nur L-Shift, damit ich automatisch renne, wo mir Zweiten Teil gesagt, dass ich auch einfach nur L-Shift drücken kann, um halt auf dem Weg hier zu rennen. Funktioniert ganz gut. Und hier war irgendwas. Egal. Wir machen jetzt wirklich erstmal die Hauptquest. Wie weit ist das denn? Okay, ist schon ein ganzes Stückchen. Ist schon ein ganzes Stückchen. Machen wir mal. Ich will hier nach links. Dankeschön. Und da sind irgendwelche Wassermonster. Hallo Leute. Euch oh, kenne ich kenn nicht, gar nicht. Nach rechts, bitte. Ja. Dankeschön. Plötze, was machst du denn? Ich möchte doch einfach nur, dass du mir automatisch den Weg zeigst und dann... Nö, ich renne gegen jeden Fluss. Ja, Plötzlich ist gerade gegen einen Fluss gerannt, ich kann da nichts für. Hallo Leute. Wie geht's? Alles fit? Ich will nur hier vorbei. Ganz im Ernst, ich will mal ausprobieren. Äh, ich steig jetzt mal ab und... Das sind das sind ein paar... Äh, mit eins, ne? Ja, genau. Stahlwaffe. Mit Tab. ich versuche... Äh, ich weiß, Feuerschaden... Ich will die eigentlich nicht verbrennen, aber... Ganz im Ernst. Ups. Wir... Machen es einfach mal. Au. Das tut weh. Oh. Das tut weh. Stirb, bitte. Eigentlich, eigentlich, eigentlich bin ich nicht so ein tierschändler Tier aber ne? In Witcher 3 ist nochmal eine ganz andere Welt. Haha. <lacht> Komm her. Was suchst du? Stress? Komm her. Oh, oh, oh, oh. Okay. <lacht> mal zum Abschluss ein, ein, ein großes Bumm. Okay, gut. So. Aufnehmen. Rotes Fleisch. Was kriege ich von dir? Hundetalk, was ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Ungebildet. Wolfsfell und rohes Fleisch. Und dummer Hundetalk. Und ganz viele Krähen So, hallo. Ach. Oh nein! Die Wölfe haben hier das, die beiden Pferde gerissen. Nein. Und dein Blut sieht gar nicht gefaked aus. Du wurdest angemalt. Egal, ich, ich sammle dann mal einfach auf, weil ihr seid, eh ja, ihr seid ja eh tot. Oh, das ist schade. Alkohest. Okay. Stahlbachen. Hört sich sehr gut an. Rubin und Diamantstaub. Da hinten ist nochmal so ein Monster. Äh, was? Schutzschild, magische Falle, Druckwelle. Na, ich bleib wirklich mal bei Feuer. Das sah sehr stark aus. Leinenkohle, eine Art Glyphe, Öl, Eisenerz in Dunkel, <lacht> Bernsteinstaub und Schweinehaut. Okay, hier ist sehr viel drin. Plötze, komm mal her. Ach, du stehst hier. So, wir reiten weiter. Bewegt war... nicht Ich esse auch mal was So Gut Reiten wir mal weiter Was äh Wie mache ich denn Okay gut Einfach nochmal noch, noch eins drücken Ja die zwei ist dann wahrscheinlich Irgendeine andere Was war das Das war jetzt mal die Stahlwaffe Was war die andere nochmal Eisenwaffe Ist eigentlich das was heißt, ne? Ich weiß es nicht Hi Leute Steigen wir mal ab Beziehungsweise ich leine plötzlich mal da hinten an. Das sieht auch aus, als wäre da so ein Fahrplatz für Pferde. Hi, ich muss hier mal gut hier leben, oder? Kann es sein? So ist gut. Nein. Aber ich lasse dich einfach mal hier in So, gehen wir mal hoch. Hi Leute. Alles gut? Okay. Ich sehe immer noch eine Wasserflasche militärlager kein zutritt ohne ausdrückliche erlaubnis des garnisonskommandanten sehe ich wie ein anwohner aus du siehst nach problemen aus ganz falsch ich löse probleme ich bin ein hexer ein hexer hauptmann peter sagt winleve ist im turm hinterm tor rechts abbiegen so, siehst du, siehst du, du kannst höflich sein. Habt ihr Arbeit für mich? Ich bleib einfach mal nett mit. Habt ihr Arbeit für mich? Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich. Das hier ist die Armee Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Okay, okay. Aber das hier sieht auch interessant aus. Aber ich gehe erstmal hier. Morgen, alles gut bei euch gerade aufgestanden. Blütenblätter der weißen Möte. Ich sammle einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das darf, aber... Ne? Ist Nein. Alter, seid ihr Priester oder Nach seid ihr Sand Ritter? Okay. okay. Wir einen Teil eurer Ernte Handwerker. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen einen Obolus. Versteht sich. Gegen einen Obolus. Was ist denn ein Obolus? Waffenschmiede nehmiden Waffen. Rüstungsschmiede stellen Rüstungen her. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, danke schön, dass du mir das sagst. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Jetzt ja, hast, du nice weiß, du hast du mich nice gemacht. Lass mal sehen. Achso, ich muss mit dir reden. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. <lacht> Im Scherzen bist du gut. Und im Falschen Kannst du das auch? Nein, ich hab kein GTA. Hi. Äh, zeig mir, was du anzubieten hast. Kannst du etwas für mich anfertigen? Wie ist, Moral im, wie ist die Moral im Lager bis dann? Äh, wir gucken mal, was er anzubieten hat. mir kann. deine Waren. Okay... Okay... Das sieht gut aus... Ohne Waffen, ich habe Äh... Erntemesser, Lang... Ich bleib erstmal hierbei... Das kann ich ja dann gleich noch machen, aber das... Okay, sieht interessant aus... Kann anscheinend sehr viel machen... Okay, Handwerk... Links auf dem Bildschirm siehst du eine Liste der Schema in deinem Besitz. Klicke zum Auswählen auf, auf eine Kategorie oder ein Schema. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstands. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komp Komponenten zum Herstellen dieses Gegenstands. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn, dafür musst du ihn für die seine Dienste entlohnen. Falls du das erforderliche Geld hast, drücke Eingabe, um das ausgewählte Schema herstellen zu lassen. Du musst einen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung wie Rüstungs- oder Waffenschmied für den jeweiligen Gegen Gegenstandstyp sowie über das erforderliche Können verfügt, um einen Gegenstand dieser Qualität anzufertigen. Einige Gegenstände lassen sich zerlegen, um neue Handwerkszutaten zu, erstellen, zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle Zerlegen. Okay, hier gibt's auch sehr viel zu machen anscheinend. Wir machen das aber ganz alles später. Reparieren gibt's auch noch. Äh. Okay, Silberschwert macht ja immer richtig viel Schaden. Warum macht es schon viel Schaden? Oha. Reparieren. Ja. Reparieren. Ja. Alles reparieren, ja. Okay, danke schön. Jetzt sind wir fertig. Ich gehe mal raus. Bis dann. Bis dann. Okay, jetzt gehen wir mal zur Quest, was auf immer mich da oben erwartet. Hallo. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir vom Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren... Ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Willst du ihm auch etwas beschlagnahmen? Äh. Äh. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja. Natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Gerald von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Ich will erst nicht groß drum herum reden. Ich will sagen, einfach mal abgemacht. Einfach abgemacht. Alles gut. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. Fünf junge Männer. Zwei Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Mehr, über mehr Informationen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Miss Love. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche ein bestimmtes Kraut, mehr einfach. Ähm, ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuz. Äh, Kreuzdorn? Sorry. Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Wow. <lacht> Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tomira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay, bis dann. Tomira <lacht> und Mislav. Danke. Es so und jagten. Alles klar. Okay, aktives Ziel. Wenn du deine aktuelle Quest aus mehr als einem bestimmten Ziel besteht... Wie? Äh, kannst du V drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Machen wir. V, V, V, V. So, aber ich glaube, ich bin noch nicht bereit für den Greifen. Was kann man denn noch machen? Ähm, oder? Sollen wir das einfach mal machen? Was ist das? Kräuterfrau... Ach komm, dann gehen wir wirklich mal zur Kräuterfrau. Dann machen wir doch jetzt erstmal die ganze Folge den Greifen. Mal gucken, wie wir den besiegen. Ob wir den überhaupt besiegen. Und hier kann man. Hi. Oh fuck, nicht den, nicht den, nicht den, nicht den. Gut. Was? Dann sieht er mich? Ich, ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich glaube, er sieht mich nicht. Öffnen. <lacht> Öffnen wir alles stehlen hier hin. Ich glaube, die sehen mich hier nicht. <lacht> okay, das ist gut. So, was war das denn, was ich gestohlen habe? <lacht> äh, einmal eine Rüstung plus 8. Ja, klar nehme ich die. Und einmal eine Waffe plus 4. Ja, klar nehme ich die. Was ist los? War das denn Silberschwert? Nee, das war ein Stahlschwert. Warum ist mein Stahlschwert so richtig schwach Ingegen gegenüber dem Silberschwert? Warte mal, zwei ist Silberschwert. und Eins ist Stahlwaffe. Ach, war das nicht so, Sta äh, Stahlwaffe ist gegen Punkt, Punkt, Punkt, Lebendig, ist irgendwie so. Und mein Silberschwert ist dann gegen Geister oder so, kann das sein? Wenn ich den nächsten Mutanten oder was auch immer das ist am Wasser sehe... Schnell reisen. Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Nähe dich einem Wegweiser und drücke E. Ich dachte, es werden Rollenspiel und keine Teleportation. F Futuristik. Kacke. Wir werden nicht schnell reisen. Nein. Ähm. Wo muss ich hin? Ach ja, okay. Jetzt habe ich mal Wegpunkt verkackt. Egal. Ein echter Wedimin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. So, ich hoffe, hier sind Gegner. Ich will mal mein Silberschwert ausprobieren. Es ist, ist, ist gar nicht so schlau, wahrscheinlich, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Hallo Leute, ich habe euch vorhin schon gesehen. Ich muss mal hier rechts abbiegen. Egal, dann laufe ich geradeaus. aus. Es ist egal, wo lang ich renne. Mein Pferd wist, führt mich schon zum Weg. Macht es halt echt. Plötzlich, du bist cool. Einfach L-Shift gedrückt halten und alles gut Guck, dann muss ich doch auch gar nicht Da ist ein Gegner Ich gehe auf die Jagd Was? Hasen Oh, hier wurde ein Hase gerissen Was ist denn los mit euch? Hier ist anscheinend doch nichts Okay, dann rennen wir mal weiter Äh, so Los, Plätze Genau so. Und hier wurde nochmal was gerissen. Langsamer! Ich sammle mal alles auf. Ich kann das bestimmt irgendwie dann verkaufen oder so. Und noch ein Hase? Genau, noch ein Hase. Ach, das wart ihr oder was? Ihr Jäger. Das macht man aber nicht, ist euch bewusst, oder? sonst reiß ich euch mal. Ähm. Gute Frau, geht sie nach Wüsima? Was? Ach, das ist hier der Jäger, oder wie? Sieht sehr so aus. Hallo, Jäger. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Oh. Ja, genauso. so. Äh, wenn du Spuren findest, näher ja ich ihn und... Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. fertig du bleibst bei mir. Dann suchen wir ihn mal. Moin. Bist du Miss Love? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Gefährlicher als Wölfe, bitte. Wo hast du die Leichen in Ilfgörder gefunden? Komm, wir reden einfach mal normal mit ihm weiter. Mit der 2. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Wo hast du okay? Wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monster-Schlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, die an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde okay. schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Zu spät. Noch ein Angriff Okay, dann probieren wir mal die Silberklinge aus Kommt her! Wie schmeckt dir das Silber? Ah, oh, Komm her, Wildhund! Du? Okay, okay, okay Oh lol Oh, Jäger, du bist ja ein Held Rohes Fleisch Rohes Fleisch Und nochmal rohes Fleisch Jäger, wo bist du? Oh Gott Das schaut nicht gut aus. Dieter! Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. An Nilfga, wo hast du sie gefunden? Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn und ich, liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgarder gefunden habe. Komm. Okay. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Okay, an dieser Stelle mache ich einmal kurz Pause. Wir sehen uns gleich wieder mit Mislav. Und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.